Was gibt es Schöneres für einen Motorradenthusiasten mitten im Winter, um genau zu sein am 22. Januar im Jahre 2021, sich ein neues Rennmotorrad bauen zu lassen? Du gibst zwar Vollgas, aber das Motorrad... Äh das die Drosselklappen wird nie ganz aufmachen. Ja. Das brauchst du natürlich im Reihenbetrieb, um schnell zu sein. So, hier haben wir jetzt ein bisschen in Bremskühlung investiert. So, now you, you put everything together for, this, for the handlebars, yes? Yes, preparing the throttle loop okay. with a short one. Filler cap. Also die Tankdeckel. Okay, wir haben das erste Teil im Einkaufswagen. <lacht> genau, <lacht> da brauchen Sie einen Aha. Jeder Straßenfahrer, jeder Rennfahrer, jeder Hobby-Rennfahrer träumt davon, mit einem Profi-Rennstreckenmotorrad über eine Rennstrecke auf dieser schönen Welt zu fahren. Hm. Die Jungs sind echt motiviert, also die haben echt Power. Also, ich glaube, ich bin, ich bin fertiger wie die. so Ich bin heute hier bei der Firma Yard in der Steiermark im schönen Österreich. Und wir, wir bauen heute ein richtiges Rennmotorrad von Yamaha aus der Modellserie RN65 R1. Hier nebenan ist die Werkstatt, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und jetzt suchen wir uns einmal aus dem Standardmotorrad aus der Schachtel, mit Folie, mit Spiegel, eine aus und die bauen wir dann mit den richtigen Teilen um, um so ein richtiges Rennmotor zu entwickeln. Kommt so mit auf diese Reise mit mir. Bis gleich. Sonst geht's da gut? Mir geht's gut. Also Markus, ich bin schon online, wir dürfen uns jetzt da ein Moped aussuchen, oder? Oder haben wir, müssen wir, haben wir vorgegeben, welche das wird? Wird es ein blaue oder eine schwarze? Ein schwarze wird's. Ein schwarze wird's. Eine schwarze wird's. Aber ist eigentlich egal, oder? Du, grundsätzlich ist es das, das Gleiche. Also wie so 6, da ist jetzt ein bisschen eine Auswahl an serienmäßigen RN65. Ähm, Auswahl ist zwischen Blau und Schwarz. Wir nehmen jetzt eine Schwarze, weil es eigentlich eh Wurscht ist. Und mit der gehen wir jetzt rüber in die Werkstatt und dann wird die zerrupft und dann stecken wir die Teile rein, die richtig Spaß macht. So ist es natürlich erst einmal wichtig, die ganzen Serienparts alle abzumontieren. Und ähm, was hast du gedacht, dass wir da zeitlich, sind wir da drin, alles abmontieren, die ganzen Serienteile, zeitlich ungefähr, zwei, zwei drei, Stunden, drei Stunden, drei Stunden? Drei Stunden. Du hast auch jetzt so circa drei Stunden, dann wird das komplette Serienmotor quasi in die Einzelteile zerrupft. Und dann kommt alles raus, was wir nicht brauchen. Somit die Standardverkleidung, die Standardauspuffanlage, der Standardkühler, der Kabelbaum, das Steuergerät. Motor bleibt drinnen und dann schauen wir mal wie viele Teile das da so am Ende der drei Stunden so am Boden liegen Can you tell me something about what you're doing now at the moment? Just uh Take out the brake fluid from yes. the brakes to remove the standard brake lines and stuff like that. Okay. Then after to be ready to put the racing stuff. So man sieht schon, es sind ja gerade mal irgendwie 10 Minuten vergangen und das halbe Motorrad ist schon zerlegt. Da sieht man auf jeden Fall, dass die Jungs exakt wissen, wo welche Schraube ist. Das geht ratzfatz. Da kann man auf jeden Fall sagen, das geht auf jeden Fall schnell. Und hier sind die Arbeitsstunden gut angelegt, wenn das auch so schnell geht. Ich bin gespannt, wie lange sie wir wirklich brauchen, dass das Motorrad zerlegt ist. Ich glaube, das geht schneller aus. Die genau. ja, Das Standardmotorrad äh, ist ja ein 5, was wir haben. Ja, Mischung Aura 4, Aura 5. Äh, ist, tolle Straßenmotorrad für den Straßen und wird da dementsprechend ausgeliefert in der Straßenkonfiguration. Das heißt, wir machen eigentlich ein Rheinmotorrad draus, das ist ein kompletter anderes Motorrad auf einmal. So, weil Viele von euch haben sich das ein bisschen gewünscht, dass wir da ähm, auch ein bisschen Low-Budget-mäßig ähm, vorangehen und nicht nur das Höchste vom Feinsten reinbauen. Deswegen nehmen wir jetzt auch die Originalgabel und ähm, lassen die soweit von außen her und ändern nur das Cartridge und ähm, die Feder. Somit ähm, keine anderen Innen- und Außenräume, äh, damit wir die Kosten ein bisschen im Zaum halten. Das heißt, wir beginnen das Fahrzeug zum strippen, die Basis ist immer ein Originalmotorrad, es sei denn, die Umbaumaßnahmen sind dann so krass, dass es nicht lohnt, ein Originalmotorrad herzunehmen. Das heißt, wenn so viele Komponenten erneuert werden, dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, eine neue zu schlachten, bauen wir sie gleich in Teilen auf. In deinem Fall ist die Basis rund um R1 von der kompletten Geometrie. Das heißt, die wichtigsten Schritte an der R1 sind einmal für die Lebenserwartung der R1 einmal, dass wir einen KIT-Kühler montieren, einen großen Kühler, um die Öltemperatur äh, im richtigen Fenster zu behalten. Natürlich, die neuen äh, ECU sind nicht mehr flashbar, wie es früher die Leute gemacht haben. Heutzutage, du musst das tauschen. Also auf die KIT-ECU tauschen zwingendermaßen genau, notwendig? Das heißt, Kabelbaum. Uh, ECU muss getauscht werden, uh, wo man dann uh, verschiedene Renn-Specs rauskriegen. Das Motorrad ist von Haus aus durch Euro 5 sehr mager abgestimmt, das heißt, die vertraut nicht einmal nur einen anderen Auspuff in der Originalkonfiguration. Uh, dann kann man einen Ventilschaden erwarten. Weil sie einfach so mager abgestimmt ist, das Motorrad fährt eigentlich nicht auf Sprit, sondern auf warmer Luft, Standard. Also die ist wirklich so mager, damit sie diese Euro-Normen erreichen, dass sie im Rheinbetrieb unmöglich ist, fast zu fahren. Also man kann sie entweder komplett Standard belassen oder beim Rheinmotorrad sind dann größere Schritte notwendig. So, wir haben jetzt hier schon einige Serienteile ausgebaut, darunter die Fußrastenanlage, die originale Auspuffanlage. Da haben wir natürlich die Spiegel. Da hinten liegt auch der Kabelbaum, weil der wird ja auch ersetzt, in den Kit-Kabelbaum quasi. Also das hier ist der originale Kabelbaum. Den brauchen wir halt nicht mehr. Wir brauchen keine Blinker mehr, wir brauchen kein Licht mehr. Das ist alles Gewicht, das wir sparen können. Also da fangen ja. wir quasi an mit unseren eigenen Sachen, also die, was wir selber unten bei der CNC-Fräse machen. Wir schauen jetzt auf dem Auftrag hin. nämlich immer so eine kleine Kategorie, was wir selber machen. Das ist also die... Die, äh, Aufnahmen, quasi ein, ein Ständer, die Aufnahmen am ja, ja. Ständer, die haben das große schon unten, eben, dass die Motorräder auseinander zerlegen können. Dann ist das schon unten. Dann brauchen sie einen Filler-Cap, also die Tankdeckel. Okay, wir haben das erste Teil im Einkaufswagen. Genau. <lacht> Dann brauchen sie einen goal Dann brauchen das großes noch ein Schnellwechselsystem. Wir sind ja ne? Genau, ja. also quasi das Komplette mit der Handleitung, mit allen Distanzen dabei, mit den Schrauben für die Bremsleitung. Ja, ja. Genau. Emulator und uh, quasi das Herzstück. Emulator für ABS quasi? Genau. Die macht es auch selber, was ich weiß? Machen wir auch selber, genau. Kevin tut es drin. Genau. Machen. Äh, eben für die alte, für neue Motor. Alles dann gehen wir am besten eine Etage weiter zu unserem teuersten Regal, das sage ich gerne dazu, ist nämlich unser Kitregal. Ah, das ist jetzt spannend. Ja, ich äh, muss selber schauen, was ich da alles brauche. Also die ECU. Motorsteuer geht, jawohl. Genau, das wieder benötigt. Mitschreiben muss ich ja, sie was ich alles eingeb. Das ist Also quasi Mann. genau, dass man da nichts doppelt irgendwie wegnehmen. Dann kontrolliere ich eben das Ganze, was reinkommt, was wir unten haben, was wir nicht da haben, ganz ja. wichtig. Wir haben eine Etage weiter zu unserem Regal, wo wir quasi jetzt das, was wir Beziehen, Quasi von Gilles, von Domino, von Translogic, ja. also quasi die Standard der Standardteile, der Ja. von Gilles. Dann haben wir da die Lenker für das neue Modell, für die r 120 mhm, Wegen dem elektronischen Gas quasi, ne? Genau, ja. mhm. Dann brauchen wir da noch einen Bremsheberschutz. Den haben wir, die Fußrasten ist auf der anderen Seite, Bremsheberschutz. Wie ist das jetzt? Das, das Wägelchen wird immer voller. Schauen wir mal, ob das jetzt der Zeit passt. Ich weiß, was war GP Racing. Chippy Racing, also Motor-Schoner quasi, ne? Genau, dann haben wir aus dem Regal die Plexis, halt noch da. Quasi die, was wir dann noch haben bei der Verkleidung tun. Die Verkleidung tun wir dann immer zum Schluss. Ja. Als erstes das Motorrad mhm. und dann ähm, die Verkleidung nimmt ja sehr viel Platz weg. Ja, ja. Deswegen tun wir die Verkleidung immer erst zum Schluss hin. Okay. Dann brauchen wir aus dem Regal da, aus unserem kleinen Lager die Steeringstopper. Ah ja, Lenkanschlag Lenk begrenzt. Ja, ja. Das sind da ganz wichtig, dann die Ventile. Da muss man bei den Ventilen jetzt auch halt immer schauen, wir haben mal sehr viel Auswahl, also von Magasini oder Standard. Ja. Ähm, der hat da, also quasi für den Auftrag brauchen wir da jetzt für die Standard-Ventile. Ja. Dann kommen wir wieder zum zweitteuersten quasi Faktor, mhm. was wir da haben. Das ist jetzt quasi Öl in so einem Brembo da nur angesiedelt. Da brauchen wir mal das Federbein. Ah ja, das schöne Federbein. Das ist also das ist normale Titelz, gell? Genau. Wir kriegen jedes Jahr von rein und speziell von der Firma, weil wir halt extreme Umsätze machen, sehr unmoralische Angebote von anderen Herstellern. Äh, Bitte verbaut unsere Bremsscheiben, verbaut unsere Ketten, verbaut unsere Bremsbomben und, und, und, und, und, Auspuff und was der Teufel was alles. Sicher sicher. Dann haben wir da noch dann haben wir da einen Kupplungshebel, der wird einmal ganz bei uns die Costa Man muss jetzt mal das, das ganze Bild sehen äh, an diesen Marken, äh, was wir da vertreiben. Wir reden jetzt von MB Motorsport, wir reden von DED, von RK, Akrapovic, äh, Brembo. Äh, 2D und, und diese renommierten Marken, was wir da verwenden, sind die Spannend sich am geringsten, weil das die Qualität am höchsten ist. Mm -hmm. Allerdings ist eines, es hat einen Grund, warum, äh, wenn man sagen, fast vom MotoGP fällt, 90% davon, äh, bis auf KTM, die die hauseigene Marken verwenden müssen, Öl verwenden. Mm -hmm. Man darf nicht vergessen, Yamaha äh, hat Anteile von Kayaba, haben eine eigene vorwerkfirma wie Soki, Honda gehört schon Uh, und so weiter. Und die kaufen Ölins zu. Mhm. Uh, das komplette motogp fällt Alle fahren Brembo-Bremsen. Uh, bei den Auspuffen ist Akrapovic rüstet jedes motogp motorrad aus. Uh, die, was es nicht drauf haben, haben es drauf, aber mhm, steht, nicht drauf. steht nicht drauf. Das heißt, die kaufen das zu. Bremstern. Das sind die T-Drive, ja. T-Drive, genau. Ja. Also zwei Stück drin. Genau. Hm. Da brauchen wir natürlich noch die Bremsbacken dazu. Also da quasi das Ganze, das sind ja Also da haben wir sowohl für die GP4RX, also für die äh, silbernen Kaliber Ja, die haben wir auf meiner drauf. Hm. Genau. Mhm, ja. Und er wollte sich hier für die... Und das sind jetzt die Zetteln für den genau, standard, für die standard mhm. Genau, für ja. standard genau. Die müssen wir immer auf Lager haben, das also sind für die Chip-Foyer-Ex. Wie habt ihr auf Lager von denen? Ah, also, von Gott, ich brauch zwei Hände dafür. <lacht> <lacht> also, das sind einmal nur für die chip <lacht> 4x. <lacht> <What? What? lacht> ich will aber nicht immer alle da aufhören. Da geht's weiter. Das sind alles nur für die chip 4x. Ah, da decken wir auch. <lacht> <lacht> das ist wie einer. Aber es ist schon schlimm, wenn man damit arbeiten muss und das nicht selber hernehmen darf, ne? Ja, äh, das. ist äh, <lacht> natürlich. Aber jetzt ist er äh, quasi. Ich darf das Ganze herumheben, also es ist ein bisschen Training auch. <lacht> also, die Obstpacker haben wir da. Dann schauen wir mal durch. Die. Wichtig ist Ölapplosschraube. Achso, die andere Ölapplosschraube. Genau. Wenn mhm. Wird da austauscht. Es um. sind auch so Kleinigkeiten an die Dinge gar nicht, gell? aber das ist doch relevant. Es ne? ist dann halt sehr, ja, deswegen ja. hat der Auftrag da sehr wichtig, man ja. muss halt immer wieder doppelt schauen, was ja. hat man, dann stimmt man sich auch mit dem Mechaniker dann reden ja. wir unten mit dem Mechaniker, ja, die Teile willst du jetzt haben, die Teile willst du jetzt haben, Großes ja. dann Öl ins, gebe ich ihm schon mal vorher ab, ja. eben dass er die Kabel vorbereiten kann, mhm. dann auch die Brembersachen, äh, Bremsscheiben, ja. Und dann redet man halt noch mit, mit dem Mechaniker selber, so, das bereichert er noch dazu. Ja. Da kommt es noch auf den Auftrag dazu, für, damit die Maschine wirklich, äh, wirklich auch abgestimmt ist und der wirklich verwenden kannst. Ja, das ja, stimmt. Ja. Ähm. Da haben wir noch für den Bau wahrscheinlich, oder? Weil das ist das Federbein? Genau, das ist das Federbein. Dann haben wir da noch den die Lenkungsdämpfer, die ST01. Aha, das ist das Lenkungsdämpfer, also. Jetzt. Das jetzt eigentlich auch egal, das mache ich dann auch gerne mit der so Elekt Elektronik, dass wir das alles zusammen haben mit dem Kabelbaum, das sind mhm. unsere Schalter, die neue anziehen. Ach, das sind die, die selber gefrästen, oder? Genau. Du musstest auch wegen dem E-Gas, ne? Genau, Wie wegen man dem E-Gas. Mhm. Ja, das schaut natürlich schon geil aus. Ja. Die Playstation-Spielknöpfe? Genau, die Playstation-Spielknöpfe. Genau, also quasi einmal ja. das Gas und dann du einmal links ja. mhm. Das ist eigentlich schon was so richtig edles irgendwie, gell? Ja. Das ist <lacht> <richtig so. lacht> Aber Playstation-Spielknopf ist eine gute yeah. Beschreibung nur dafür. <lacht> ähm, so, was haben wir da nur noch von unserem Auftrag rum? Natürlich eigentlich den Ein- und Ausschalter. Ganz wichtig. Das ist wichtig. Also kann man beim Ein- und Ausschalter verwenden wie groß du hast, eben den Schalter selbst, wegen ja. der eigentlich auch zum Drücken. Es ja. ist dann halt auch äh, abhängig vom Fahrer, eben wie es den mit die Handschuhe das willst. Ja. Und der zum Drücken oder zum Schalten, meiner Meinung nach zum Schalten doch ein bisschen besser, ja, damit die Handschuhe der, Ja, der ist schon gut. Also den kannst du ja kaum über, überfüllen. Genau, das so ist ja. das. Das ja. ist eben das, das dann beim Schalter. Ähm, die Schalter, Emulator haben wir. Dann haben wir eigentlich.. Haben so, kurzes zwischenstands -Update. Wir haben hier die e 1 komplett zerrupft. Wie ihr gesehen habt, alle Serienteile sind jetzt hier in der Schachtel drin. Wir waren oben im Lager zusammen mit dem Lageristen und haben hier das schöne Einkaufswegchen mit den ersten Teilen für die erste Montage die in unterschiedliche Parts aufgeteilt ist, hier runtergebracht und die Mechaniker fangen jetzt von hinten nach vorne an, das Motorrad zusammenzubauen. So, da ist jetzt hier schon der Carbon-Air-Ram dran für die Ansaugtrichter und der Ölins lenkungsdämpfer Es ist jetzt 13.14 Uhr und ihr seht das Bike ist schon am Zusammenbau. Es kommt hier, also Federbein hinten ist schon drin. Dann kommt jetzt dann die Gabel rein und die Lenkerstummel, die Gabelbrücke ist schon drauf und der Plan wäre so um 16 Uhr auf den Prüfstand zu gehen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber anscheinend. So jetzt kommt da quasi das Hinterachs-Schnellwechselsystem, ist das mit dem hinteren Bremssattel. Um, Victor, ist it a different uh, brake? No, caliper is standard. Caliper is standard. Yeah, yeah. Okay, but it's caliper is standard. But Only this is holder is the opposite side. It's uh -huh. from down, not yeah, yeah. from top. But uh, on, my, on my old kit bike there was there was another caliper for the rear. Also possible, but there uh, the guys try to find the cheapest way how okay, to uh, so and and it works so okay. only we have to remove the air in this position yeah because we change the position of the caliper from top to down yeah, yeah, which yeah. means uh, you never get the air out yeah, yeah. if something happened and you have to remove the air from the rear brake you okay. have to go release it yeah. from the system and go this way yeah. to remove the air but usually rear brake uh, how many riders is using i don't use it so, and then, okay, ich will not put the, <lacht> the, <lacht> the, okay, the we cut it. And throw it away! <lacht> so, äh, dieses hinterachs schnellwechselsystem hier, das ist auf jeden Fall, sein Geld auf jeden Fall wert, das war mir halt extrem wichtig, weil ich weiß, wie unangenehm äh, das Reifenwechseln bei der Serie 1 ist, weil da kriegst du echt einen Koller. Und deswegen haben die einen Halter äh, entworfen, damit der Originalbremssattel und diesmal nicht mehr ein anderer, so wie bei der alten 1 und Originalbremssattel, quasi umgedreht werden kann und somit die Bremsscheibe von oben in den Sattel hineingeht. Somit schmeißt du die Felge einfach nur von oben rein. Äh, angenehmer zum Reifenwechseln, geht schneller und äh, spart einen Haufen Nerven. So, da sind jetzt auch schon die neuen Fußrasten. So, die rechte Seite. Oh, lecker, lecker viel mehr Verstellmöglichkeiten. Für, für mich perfekt, weil ich ja eh gerne verstelle. Schön hier eingelasert. So, es ist mittlerweile 15.11 Uhr. 11. Das Motorrad nimmt schon wieder Gestalt an. Es sind schon ein paar wichtige Dinge drin, wie zum Beispiel jetzt kommt gerade der Kühler rein, die vordere Gabel, die Bremse wird vorbereitet, die Kette ist drin, die Zahnräder sind drin, die Reifen sind drin, die Felgen mit den Reifen, die Bremsscheiben sind drauf. der komplette Auspuffanlage ist drin. Jetzt kommt dann noch die Elektronik und ähm, Tank-Ansaugbrücke und Verkleidung und ja, ihr habt es ja gesehen, es ist jetzt gerade mal 15 Uhr und es geht richtig vorwärts und wenn wir gut im Plan sind und alles funktioniert, dann gehen wir heute noch auf den Prüfstand. So, jetzt wird ja schon ein bisschen der Elektronik gemacht, ähm, hier die ähm, Schalter rund um die Lenkerstummel quasi vier Pit wo man die Traktionskontrolle verstellen kann und so weiter. Auf der rechten Seite der selber gefräste mit dem E-Gas. Ja, und die Jungs die verlegen jetzt da in der Zwischenzeit noch die Kabel und die Bremsleitungen. Und der komplette Kabelbaum kommt jetzt noch rein hier. Dann wir dann den Tank und die Einspritzanlage bzw. Ansagtrakt heraufbauen können. Und dann kommen dann langsam mal die Verkleidung. Da bin ich dann gespannt, weil ich geht nämlich was Besonderes. Obwohl, bevor wir die Verkleidung rauftun, kommen sie auf den rückstand ähm, weil auf dem Rückstand wird immer ohne Verkleidung gefahren, damit die nicht unnötig irgendwelche Schäden kriegt. So, hier haben wir jetzt ein bisschen in Bremskühlung investiert. Das sind hier die äh, Carbonverkleidungen, wo die Luft direkt vorne reinströmen kann, ähm, um die Bremssättel zu kühlen. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr sehr gutes Ding, wenn man die Seriensättel fährt und ich denke in Verbindung mit den T-Drive Bremsscheiben sollte das eigentlich eine sehr gute Bremsoption und vor allem eine gute Bremsstabilität bieten. How do you call this thing in, in English? Throttle body. Throttle body. Yes. In German we say. It's like body, yeah. It's like body. Yes. In German we say Drosselklappen. Um, Oder Einzeldrosselanlage. Can, can, can ah. you repeat Einzeldrosselanlage? No, I will not try. yeah? <laughs> <laughs> These German words are crazy, huh? Eh? Can you can you can you explain what you are doing on the on the on the total body? Total body? So fairly, if I have to say, I don't know. <laughs> you just you just do this, what somebody else yeah, is talking yeah. to you. They told me you have to do this, then I do. So. Uh, ne, um genau zu sein. Uh, wir machen hier bei der Einschlauchelanlage, um, das ist second, so ein second, uh, second Breathing System. Also quasi, ich denke, das ist vermutlich für die, für die bessere Abgasverbrennung, für die Euro 5 wahrscheinlich so ein. The most question is in, in this story, so you on the standard bike, you have a couple of sensors. Yeah. Because of these Euro 5s, Euro 5 which yes. are later not used, so yeah. it means they are disconnected, and yeah. the racing ECU not care really about this. Huh? Yeah, yeah, Usually yeah. just the, the air pressure and temperature and the yeah. position of the crankshaft and camshaft and. And so we we are close. The second briefing that the, that the engine is not is not sucking uh, different different air. Yes. Yeah, yeah. Okay. So, it's like closed system, which you're running around yeah, to yeah. make less uh, less stuff coming out from the exhaust. Okay. Yes. Uh, nicht nur, dass die technisch am höchsten sind, uh, so ein Rennmotorrad ist eine Riesenbaustelle. Umso weiter du dich wegbewegst von Standardmotorrad, umso mehr Fragen wirfst du auf und umso größeres Risiko eines Problems äh, stellst du dich da äh, hin. Und deshalb äh, ist so ein wenn man speziell für Kunden sowas baut, äh, immer Vorteil, dass man weiß, auf dieser Komponente, auf dieser Komponente, und dieser Komponente und dieser, bin ich mir sicher und habe kein Problem. Ja. Äh, man hat genug andere Baustellen noch. Und auch alle diese Hersteller, was das teuer zu kaufen. Man muss dazu sagen, dass äh, wir reden jetzt von Magazzini, wir reden von Öhlins, von Akrapovic, äh, Die sponsern gar nichts. Mm -hmm. Das heißt, es ist zu kaufen und zu abartigen Preisen zu kaufen. Ja? Äh, dieses Material ist so hoch. Ich, und die Qualität ist so gut, dass die richtig ein richtiges Geld verlangen können dafür. Mhm. Weil einfach hast, das kann keiner bieten. Mhm. Äh, wir selbst, der haben auch Werksmotorrad, äh, vertrauen dem hundertprozentig dem Zeug. Wir hatten auf diesen Komponenten noch nie ein Problem. Und da ist man auch speziell in der Langstrecken mhm. sehr froh und in der MotoGP, dass man nicht, wenn sowas ausfällt. Äh, und wir wollen unser Know-how natürlich den Kunden weitergeben. Und das Wichtigste am Jahr das ist nicht nur, dass man schöne Motorräder und schnelle Motorräder bauen, das Wichtigste gerade für die Einkunden ist, dass, dass du keine Probleme auf dem Motorrad ja. hast. Und mit diesem Material können wir dir garantieren, mit dem wirst du keine Probleme haben. Ja. Und, und das ist uns das Wichtigste. Das Schönste für mich ist natürlich, wenn ich zu Weihnachten eine Nachricht kriege und sage, das war wieder eine super Saison, ich habe keine Probleme gehabt, danke fürs geile Motorrad. Ja, ja. Das ist für uns natürlich das Schönste. Alle anderen Komponenten bist du der Testfahrer. Es gibt keinen namhaften Rennfahrer, der so ein Zeug verwendet. Du bist der Testfahrer aus eigentlich nur äh, aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, Bremsschein ist nicht gleicher ein Bremsscheibe. Dass es ein Chines wahrscheinlich billiger macht wie ein Italiener oder sonst was, ist klar. Aber irgendwo gibt es dann natürlich Kompromisse, die man eingehen muss. Ja? Äh, und ich würde sagen, ein High-Level Motorrad hat diese Komponenten zu haben. Ja. Mhm. Und, äh, Erfolg gibt uns recht, wir haben keine Probleme auf dem und deshalb bestehe ich darauf, dass die Komponenten bei einem Yard-Motoral verbaut werden, weil alles was wir nicht haben wollen ist, dass es ein Problem auf einem yard ja. gibt und es gibt keine Probleme, weil wir diese Komponenten verwenden. Ja. Jetzt kann ich mir natürlich denken, dass so in die Kommentare jetzt unten steht, ja aber ich habe jetzt aber auch schon was anderes drin kommen, das hat trotzdem funktioniert und es wäre wahrscheinlich auch so sein, dass im Einzelfall durchaus andere Konstellationen von Herstellern durchaus funktionieren werden. Ich denke aber, dass das für den Einzelnen weniger das Problem ist, sondern eben wie du schon sagst, für dich als Firma, der für den Endkunden arbeitet, der die hundertprozentig garantieren muss, dass das funktioniert. Und wenn du mit, mit, einem, mal, mit einem anderen Krümmer, mit einem anderen Auspuff, mit einem anderen Ansatzsystem meinetwegen noch keine Erfahrung hast, aber was die Abstimmung anbelangt, dann fangst du ja eigentlich ja wieder von vorne an. Ne? Und dann ist ja auch die Gefahr, dass der Motor, meinetwegen zum Ager läuft oder dass Spässe einfach zu hoch dementsprechend. Ne? Schau, wir geben ja auf die Rennmotorräder eine Garantie. Wenn einer sagt, ich baue mir ein Motorrad und ich habe mir jetzt Nehmen wir ausprobieren was es nicht mehr gibt. An äh, Sebring drauf mhm. und habe kein Problem gehabt, ist das recht schön. Ja. Äh, wenn du 200 Motorräder baust und du hast nur 2% Ausschuss. Mhm. Genau. Hast, du, hast du schon mal vier Leute die sagen, du mein Krieg ist brauchen, gratuliere ich, was machen wir? Ja. Die Verkleidung ist abreißend, das Ding hat zum Brennen angefangen und und es und. Und funktioniert nicht gescheit. Äh, und äh, diese Probleme brauchen wir nicht. Ja? So, jetzt geht es dem Endspurt zu. Jetzt kommt ähm, die Airbox auf, der Tank und dann nach dem Prüfstand die Verkleidung. So muss man jetzt natürlich ein bisschen Öl auffüllen, weil das so ist, dass äh, quasi durch den größeren Kühler, äh, durch den größeren Ölkühler, ein bisschen Öl verloren geht dadurch quasi. Das muss man jetzt wieder auffüllen. Bevor sie gestartet wird, damit quasi der Motor nicht läuft, ohne den Öldruck vorher schon mal gehabt zu haben. Now the days of the, uh, the moment of the moments. Wir haben jetzt nochmal anderen Reifen drauf für den Prüfstand, damit die neuen Slicks nicht gleich abgefahren sind. So und jetzt ist der Plan. Einfach einmal anstarten, ein bisschen warm laufen lassen, gemütlich mal einfahren, wirklich die Gänge gemütlich durchschalten, Drehzahl halten mit ein bisschen Last, mit ein bisschen Bremse, quasi Last am Prüfstand. Der Christian macht das jetzt und vielleicht darf ich später auch mal, darf jetzt mal die Gänge durchschalten. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Auf dem Ja, soweit ich das beurteilen kann auf dem Ding. Ja. So, jetzt haben wir sie hier mal eingefahren. Die äh, war jetzt mal ein paar hundert Kilometer hier am Prüfstand. <lacht> äh, schon einiges an, an Kilometer dauert natürlich eine Zeit. Ähm, Christian hat da Zeit sich da drauf zu setzen mit 120-150 kmh. Da gemütlich im fünften, sechsten, vierten Gang rumzufahren. Ein bisschen durchschalten, die Gänge durchschalten. Und jetzt, jetzt kann man schon die ein oder andere Messung machen und natürlich auch dann dazu die Abstimmung. Und das machen wir jetzt. Auf geht's! Der Prüfstand ist jetzt fertig. Der Christian hat das jetzt abgestimmt. Ich habe auch noch mal gefahren, der einfach mal ein Gefühl fürs E-Gas zu bekommen. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. So, jetzt geht sie wieder rüber in die Werkstatt und da wird jetzt nebenbei schon die Verkleidung vorbereitet. Und da habe ich euch ja versprochen, da gibt es was Besonderes. Und währenddessen der Christian die jetzt da runternimmt, schaue ich gleich mal in die Werkstatt und schaue an, was da an der Verkleidung denn gemacht wird. Prüfstand kommt jetzt die Verkleidung drauf, die wird drauf schön angepasst, schön eingearbeitet, schöne carbon und die fertig ist, zeige ich es so euch gleich. Also, oh, was ich ja richtig geil finde, ist dieses rote Rücklicht hier. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Hat was. That looks so nice. It's looking like a porn You agree? Uh, yes, for you it's just it's just work, but for me it's it's a kind of porn. Sh show me these wings. Ah. That's a really real hardcore porn. haben das tatsächlich das Unglaubliche möglich gemacht. Es ist jetzt gerade mal 19 Uhr und das Motorrad ist fertig. Man muss aber dazu sagen, dass die vordere Gabel schon vorbereitet war. Da haben sie immer viele, die sie schon vorher am Stück vorbereiten, dass sie sie gerade noch reinstecken brauchen. Aber sonst alles in allem ist es ein extrem schneller Job gewesen und es haben natürlich hier auch zwei Mechaniker daran gearbeitet. Das in der Regel nicht der Fall ist, aber wir haben das jetzt für den Film gemacht, um auch mal zu zeigen, wie schnell geht es wirklich. Und ich denke, das ist aber auch dementsprechend sauber und professionell gemacht, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Wir werden das rausfinden und zwar geht es in ein paar Tage nach Cartagena, nach Spanien. Und wir werden das dort testen, wie das Motorrad funktioniert, ob ich hier wirklich, wie Mandy gesagt hat, eine Sekunde schneller bin wie mit meiner Yamaha, die ich bisher hatte. Und ihr habt es gesehen, da wird hier richtig herangeklotzt. Das ist der absolute Wahnsinn.